Weiter geht's mit Balkendiagrammen in SPSS. Wir verwenden weiterhin unseren Beispieldatensatz hier. Und ich habe jetzt hier mal vier verschiedene Arten von Balkendiagrammen vorbereitet, die so am häufigsten verwendet werden. Das erste ist ein einfaches Balkendiagramm, wenn wir also einfach die Ausprägung einer einzelnen Variable darstellen wollen. Das zweite ist ein gruppiertes Balkendiagramm. Das entspricht der Visualisierung einer Kreuztabelle. Das heißt, wenn wir zwei Variablen haben und den Zusammenhang von diesen Variablen anschauen wollen, dann bietet sich hier so ein gruppiertes Balkendiagramm an. Dann haben wir das Balkendiagramm mit Mittelwerten. Das passt dazu, wenn man einen Mittelwertvergleich gemacht hat, wenn man also eine abhängige Variable hat, die metrisch skaliert ist und sich die Durchschnittswerte für verschiedene Gruppen einer unabhängigen Variable angeschaut hat. Und dann noch der vierte Typ, das ist ein Balkendiagramm mit Mittelwerten von verschiedenen Variablen. Da geht es also darum, den Mittelwert von mehreren Variablen miteinander zu vergleichen. Fangen wir mal oben an, bei dem einfachen Balkendiagramm. Ich zeige jeweils, wie man das über das Menü, Menü macht, also über die Menüleiste, weil das bei den Diagrammen so die einfachste Vorgehensweise ist. Und zwar geht man hier auf Grafik, dann auf klassische Dialogfelder. Ich würde Ihnen empfehlen, immer über diese klassischen Dialogfelder zu gehen, weil sie dann eine sehr kurze und kompakte Syntax bekommen, wenn Sie das einfügen in Ihre Syntax. Wenn Sie diese Diagrammerstellung hier nutzen, bekommen Sie für einfache Diagramme sehr umfangreiche ähm, Syntaxbefehle Und das ist äh, unpraktisch, wenn man mit der Syntax dann weiterarbeiten möchte. Also wir arbeiten mit den klassischen Dialogfeldern. Gleich das erste sind die Balken. Und dort kann ich dann auswählen, ob ich ein einfaches Balkendiagramm haben möchte, ein gruppiertes oder ein gestapeltes. Wir starten jetzt mit dem Einfachen und lassen hier unten die Voreinstellung, Auswertung über Kategorien einer Variable. Dann gehen wir auf Definieren und das Dialogfeld sieht dann folgendermaßen aus. Ich kann hier oben erstmal auswählen, was die Balken bedeuten sollen. Ich kann also hier die Anzahl der Fälle auswählen oder auf Prozent wechseln oder auch kumulierte Werte nehmen oder eine andere Statistik, zum Beispiel Mittelwert. Darauf kommen wir dann später noch zurück. Ansonsten brauche ich jetzt nur noch eine einzige Sache machen, und zwar hier bei der Kategorienachse muss ich jetzt die Variable reinklicken, die mich hier interessiert. Ich hatte bei dem Beispiel jetzt hingeschrieben, dass wir uns mal diese Qualitätszufriedenheit hier anschauen wollen. Das klicke ich also bei der Kategorienachse rein und das war's schon. Den Rest hier unten, das können Sie alles ignorieren. Einfach auf Einfügen, dann wird das ganz unten in Ihre Syntax eingefügt. Ich ich schneide das mal aus und füge das hier oben ein, damit es an der richtigen Stelle ist. Und Sie müssen hier immer eine Leerzeile dazwischen haben oder einen Punkt am Ende des Kommentars, damit der Befehl auch erkannt und entsprechend dann eben farblich, ange farblich unterschieden hier angezeigt wird. Der eigentliche Befehl ist simpel aufgebaut, Graph. Dann haben wir unter Befehl bar mit einem Slash eingeleitet, in Klammern simpel, weil es ein einfaches Balkendiagramm ist. Ist gleich PCT, das steht für prozentuale Angaben, by Quality. Das heißt, wenn Sie mal ein äh, einfaches Balkendiagramm für irgendeine andere Variable erstellen wollen, können Sie auch einfach diesen Befehl hier nehmen und die äh, Variable hier hinten wechseln und bekommen dann entsprechendes Diagramm. Und hier statt PCT können Sie da auch Count schreiben, dann haben Sie die absoluten Häufigkeiten. Dann das zweite Beispiel sind die gruppierten Balkendiagramme. Da wollen wir uns jetzt mal anschauen diese Zufriedenheitsvariable, die wir hier oben haben. Jetzt aber wollen wir eine unabhängige Variable einführen. Wir wollen das Ganze also unterscheiden nach den äh, verschiedenen Altersstufen, die es dort gibt ähm, in dem Datensatz. Das heißt, wenn man sich mal überlegt, was hat man hier eigentlich? Man möchte jetzt diese Zufriedenheit darstellen. Das heißt, die Zufriedenheit ist hier die abhängige Variable. und möchte das kategorisieren nach dem Alter. Das heißt, das Alter ist hier die unabhängige Variable. Und so können wir das jetzt ins ähm, Menü eintragen. Wir gehen wieder auf Grafik, klassische Dialogfelder, Balken und wählen jetzt statt dem einfachen Balkendiagramm das gruppierte Balkendiagramm aus. Hier können wir die Voreinstellung wieder lassen, Auswertung über Kategorien einer Variablen. Dann öffnet sich wieder unser Dialogfeld, Es sieht jetzt aus. Ein kleines bisschen anders aus. Hier oben ist aber alles gleich. Sie können hier wieder auswählen, ob Sie sich für die Anzahl der Fälle oder für die prozentualen Angaben äh, interessieren. Wir interessieren uns meistens für die prozentualen Angaben und die Prozente, die dort berechnet werden, sind auch gleich die korrekten, die uns interessieren. Also wenn man das im Anschluss an eine Kreuztabelle macht, entsprechen die Prozente, die nachher angezeigt werden, den, Spaltenprozente, den Spaltenprozenten aus der Kreuztabelle. So, und jetzt können wir hier unsere Kategorienachse eintragen, das ist die, die abhängige Variable und dann Gruppen definieren durch. Da sieht man schon, da geht es darum, die Vergleichsgruppen zu definieren, das ist also die unabhängige Variable. In diesem Fall starten wir also mit der abhängigen Variable, unsere Qualitätszufriedenheit. Welche war das? Die hier. Und dann Gruppen definieren durch, unsere unabhängige Variable wollten wir das Alter nehmen, also AgeCut. cut so, das war's schon. Den Rest hier unten können Sie wieder ignorieren. Auf Einfügen gehen und hier erscheint der Befehl. Auch den verschiebe ich wieder an die richtige Stelle. Hier wollen wir ihn haben. Und dann schauen wir uns direkt mal das Ergebnis an von diesen beiden Befehlen. So, der erste Befehl ist sehr simpel, bzw. das erste Diagramm ist sehr simpel. Da werden einfach die Ausprägung der Variable dargestellt. Also, wie zufrieden ist die Person von Strongly Negative bis Strongly Positive? Und das zweite Diagramm ist jetzt passend zu einer Kreuztabelle. Hier haben wir jetzt unten die Ausprägung der abhängigen Variable. Wie zufrieden sind die Leute? Und dann farblich unterschieden haben wir diese Alterskategorien. Wie sind also jetzt diese einzelnen Balken zu lesen? Folgendermaßen, Sie fangen hier an bei einer Ausprägung der abhängigen Variable. Das entspricht in der Kreuztabelle einer Zeile. Und dann können Sie in diesen einzelnen Balken die Spaltenprozente erkennen. Das heißt, Sie können also sehen, von den Befragten, die 18 bis 24 Jahre alt sind, sind ungefähr 18 Prozent hier sehr negativ eingestellt gegenüber der Qualität. Von den Befragten, die 25 bis 34 Jahre alt sind, sind es etwas mehr, ungefähr 21 Prozent. Von den Befragten, die 35 bis 39 Jahre alt sind, sind es wieder etwas weniger, schätzungsweise ungefähr 17 Prozent und so weiter können Sie also diese Balken immer so interpretieren, wie die Spaltenprozente in der Kreuztabelle. Dann als drittes habe ich hier vorbereitet ein Balkendiagramm mit Mittelwerten. Das heißt, wenn wir jetzt einen Mittelwertvergleich gemacht haben, bei dem wir den Mittelwert der Zufriedenheit berechnet haben von der Qualität und dieses nach Alter unterscheiden wollen, dann passt dieses Balkendiagramm. Hier nochmal der kleine äh, Hinweis... Diese Qualitätsvariable, diese Zufriedenheitsvariable hier, ist ordinal skaliert. Das heißt, streng genommen dürften wir dort gar kein arithmetisches Mittel berechnen, da das aber in der Praxis trotzdem oft gemacht wird. Dann wollen wir das ja auch so machen, um einen Mittelwertvergleich hier überhaupt berechnen zu können. Folgendermaßen gehen wir vor. Grafik, klassische Dialogfelder, Balken. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu den einfachen Balkendiagrammen, lassen hier unten die Voreinstellung, gehen auf Definieren. So, jetzt können wir wieder hier oben anfangen bei der Bedeutung der Balken. Ich habe das hier noch auf Prozent stehen. Jetzt wollen wir ja aber, dass die Balken Mittelwerte repräsentieren. Also müssen wir hier klicken auf andere Statistik, zum Beispiel Mittelwert, und können dann hier unsere Variable reinklicken, für die, die der Mittelwert berechnet werden soll. Ich nehme das hier also wieder raus und klicke es hier oben rein, weil wir jetzt eben den Mittelwert berechnen wollen von dieser Qualitätszufriedenheit. Sie sehen hier, die Voreinstellung ist automatisch schon, dass der Mittelwert berechnet wird. Wenn Sie eine andere Statistik haben wollen, können Sie hier drauf klicken und eine andere Statistik auswählen. Dann bei der Kategorienachse muss jetzt die unabhängige Variable reingeklickt werden. Das ist hier also das Alter. Diese Alterskategorien. So, auch das fügen wir ein. Hier schiebe es nochmal an die richtige Stelle. Und führe das einmal aus. Schauen wir uns mal an, wie das jetzt aussieht. Sieht man jetzt hier die einzelnen Balken sind jetzt keine Prozente mehr, sondern Mittelwerte. Wir haben hier also einen Mittelwert bei den 18- bis 24-Jährigen von ungefähr 3,1 oder zwischen 3,1, 3,0 und 3,1 und, und bei diesen anderen Altersgruppen hier entsprechend ein kleines bisschen höher. So, das sind die Mittelwerte und jetzt als letztes Beispiel nochmal die verschiedenen Variablen. Die wir einen Mittelwert berechnen wollen, jeweils. Dafür geht man auch wieder über Grafik, klassische Dialogfelder, Balken. Und jetzt bleib, bleiben wir hier auch wieder bei den einfachen Balkendiagrammen, wechseln hier unten aber aus, aus, auf die Auswertungen über verschiedene Variablen. So, und das bewirkt jetzt, dass das Dialogfeld ein kleines bisschen anders aussieht. Und zwar können wir jetzt einfach hier oben die Bedeutung der Balken für mehrere Variablen definieren. Ich wähle hier mal diese 5. Zufriedenheitsvariablen aus. Wenn Sie die Shift-Taste drücken, können Sie mehrere auswählen und die zusammen hier reinschieben. Und Sie sehen auch hier wieder, die Voreinstellung ist, dass der Mittelwert berechnet wird für diese fünf Variablen. Sie können das aber auch auf eine andere Statistik ändern. Das war's schon. Wir fügen das ein und führen das Ganze aus. Und dann sieht man jetzt hier, wie das aussieht. Wir haben hier unten stehen, um welche Variable es sich handelt und hier jeweils den Mittelwert von der Variable. Gut, das sind die häufigsten Diagrammtypen, die man bei den Balkendiagrammen üblicherweise so verwendet. Nochmal als kleiner Rückblick, wir hatten das einfache Balkendiagramm für eine einzelne Variable, dann hatten wir das gruppierte Balkendiagramm, wenn man eine Kreuztabelle visualisieren möchte, dann hatten wir ein Balkendiagramm mit Mittelwerten, wenn wir also einen Mittelwertvergleich gerechnet hatten. Und zum Abschluss dann hatten wir ein Diagramm, in dem sich die Mittelwerte von mehreren Variablen vergleichen lassen. Viel Erfolg bei der Umsetzung!